Den englischen Chemiker, Schriftsteller Politiker Charles Percy Snow hat 1971 an seinem Buch Public Affairs geschrieben, wenn er in die lang an düstere Geschichte von der Menschheit denkt, da wird er feststellen, dass am Nom vom Gehorsam mehr abscheulich Verbrechen begangen wurde wie je am Nom von der Rebellion. Das war 26 Jahre im Zweiten Weltkrieg. Und das ist auch nach schwer falsch zu machen. Und in dem nämlichsten Kontext schreibt ein Oter, gehorsam aus den psychologischen Mechanismus, den individuell Handeln mit politischen Zielen verknüpft. Und als den dispositionellen Zement, den Menschen und Autoritätssysteme bündeln. So etwas den Haut, 76 Jahre nach dem Krieg, wohl kaum noch schlecht machen. Weil an dem neuen, moralisierten Kollektivismus, an dem wir uns heute befanden, gilt ja als Faschist oder als Nazi den, den so Autoritätssysteme vorstellt. Absurd, mir leider wohl. Und das erste Jahr, an 70er Jahre vom letzten Jahrhundert, durfte ich da nachdenken. Setzen wir es also mal an die eigenartig unverständliche Ambiance zurück, wo autoritäre Kollektivismus nach dem Problem war an nicht die Lesung von allen Problemen. Der amerikanische Psychologe Stanley Milgram hat nur der Lektor von Hannah Arendt im Eichmann in Jerusalem an der Studie The Authoritarian Character von Adorno Sanford und Frankel Brunswick die eigenartige Idee wissen zu wollen, wie weit? Leif, fein, anormal an Leute am Stand sind zu gehen. Zu weit hat Milgram sich gefragt, sie Leid kapabel? Weil sie ganz freiwillig, ohne alle Form von Zwang, Gewalt oder Hypnose, von einem Wissenschaftler gesagt haben, sie sollen eine andere Person, die sie nicht mal kennen, mit Strom foltern. Die paar tausend Leute, die bei Milgram am Test waren, haben eine klare Tendenz abgewiesen die große Majorität von uns als immens zu sogar so gut bis zum wahrscheinlichen Mord, am mindestens bis zu gefährlichen Verletzungen für die Menschen von uns. Der Milgrams-Konklusion wird uns normal, gewöhnliche Menschen, die just die Arbeit machen und andere folgen sind am Stand ohne weiter Aggressivität, oder feindselig geht, ohne Trance oder Hypnose, ohne Verrücktheit oder überschreibenden Enthusiasmus, schreckliche Sachen zu machen. Und es gibt wenig Leute, die, die nicht psychologische Ressourcen haben, für sich den Autoritäten zu widersetzen und nicht mehr zu machen. An andere wieder Moral und moralische Hemmungen sollen auf keinen Fall überschätzt gehen. Und ganz besonders, ganz besonders dann nicht, wenn es moralisch legitim scheint, Leute zu verletzen, zu foltern oder zu töten, dann als Moral nämlich nicht mehr Brems, sondern sie ist ganz am Katalysator für Verletzung, Folter und Mord. So der dem deutschen Soziologen Niklas Luhmann seine Opferdrung verstehen, dass eine von den wichtigsten Aufgaben von der Ethik es Simus als führende Moral zu warnen. Moral gibt es wie der Lösung von verschiedenen Problemen, mit einem realgesellschaftlichen Kontext funktioniert sie wie ähnlich Es scheint e ja ein von den universellsten moralischen Grundsätzen zu sein, schreibt Milgram, da den einer hilflosen Person, die nicht schädlich nach bedrohlich aus, kein Lädt. Zugefügt. Und die Resultate von Sänger Tester weise leider etwas Hunderte von Tester. 100% von der feinen Leuten am Milgram singen Tester foltern ein hilflose Person an einer komplett freier Situation bis zu gefährlichen Verletzungen. Auf etwa 60% der feinen Leuten aus alle Bevölkerungsschichten sind bereit, bis zum wahrscheinlichen Tod zu foltern. Es braucht nur eine Person, die als Autorität durchsiegt, und ein klingt im Definieren der Folter. Am diesem Fall wird Folter und Folter genannt wie wissenschaftliches Lehrexperiment. schon geht bei alles. Drei Faktoren scheinen also hier wesentlich. Das Autoritätsverhältnis, die Definition von der Handlung und die von der Verantwortung. Dazu später noch mehr. Durch den Tester wollte Milgrami genau wissen, welche Faktoren beim Gehorsam am Rapport zur Autorität am wirksamsten sind. Ich erlebe mal ganz kurz einen Exkurs über Wissenschaftsmethodologie und wissenschaftliche Testkonstruktion. Die wissenschaftliche Demarsch ist darauf gelöst, objektiv Kausalitäten zu isolieren und zu verstehen. Das ist zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und zum Beispiel einer Bauerregel Auch wenn die zwei durchaus Wörter sie können, so geht es an der Wissenschaft nicht nur um eine Wörter, um den Weg, dort zu kommen. An E von diesen Wörtern ist ein Test am Laboratorium. Weil es an der artificiellen Situation vom Laboratoire möglich ist, die mögliche Kausalitäten so gut wie möglich zu isolieren. Wenn ihr so Kausalfaktoren isoliert wird, kann ihr dann systematisch variieren und schauen, was den Einzelnen an allen Fall jeweils bewirkt. Recht, wenn ihr dann so durch eine ganze Serie von Tester und Variationen gegangen ist, es eine Idee, was mit Wahrscheinlichkeit geschieht. Und Richter kann ich eine Erklärung, sie das konstruieren, die diese Wahrscheinlichkeit nicht zusammenhängt. Am konkreten Fall vom Milgram-Test ist das, dass eine einzige Variante nach gar nicht so viel an Sachen Erklärung bringt. Die Statistik ist zwar in dem Fall nicht falsch, aber sie sieht nach nicht viel das, was geschieht, so geschieht. Und das ist das größte Problem von den psychologischen Tests. Weil eigentlich quasi immer ein schier überblickbar Unfall von menschlichen Ursachen, einer Kombination von Ursachen, für was das geschieht. Zum Beispiel, wenn also es die Autorität vom Wissenschaftler, die alles erklärt. Aber wie ist es mit der Autorität vom Ort, wo ein Test gemacht wird? Wenn also es nämlich so ein Test an einem Laboratorium von einer renommierten Uni zu machen, oder an einem knastigen Keller von einem raufgekommenen Vierstadthaus. möchte den Unterschied, ob die Person, die Befehle gibt, oder die Person, die gefoltert wird, ein Mann oder eine Frau ist. Ob sie wie Sand oder allen an arrogant ist. möchte den Unterschied, ob die gefolterte Person am Zimmer, neben sitzt, sitzt wo sie nicht gesagt oder am nämlichen Zimmer direkt vor dem Namen. Ich würde das anrichten, dass man so frohen, Potenziell bis an das weiter für ihre Kinder. Da das aber auch von zwischen den Tests der Naturwissenschaften und den Testen der Psychologie. An der Psychologie muss man sich aber mehr oder weniger stark oder weise limitieren, also eine Selektion machen von den Faktoren, die einem am wahrscheinlichsten scheinen. Oder die für die Budget durchgehen. Dafür hat der Milgram selber also eine Reihe von Variationen von seinen Tests gemacht um genau zu wissen, was mit dem asiatischen Gehorsam dann so spielt also Sechs von denen geliefene Variationen gehen meistens ins Die erste wäre, was für einen Impact der von wenn der Wissenschaftler an der Weißer Schieb, also ein Person mit Uniform, durch einen banalen Alltagsmensch ersetzt. Die zweite Variation wäre, wird aus, wenn ihr den Test nicht in einem Labor, sondern in einem ganz normalen Büro mischt. Die Dritt, wenn ihr die Responsabilität nach mehr weite Weg verschiebt und Stromschläge von einer dritten Person ausführen lässt. Wird Variation aus, wenn Testperson die Stromschläge gibt, die gefolterter Person selber muss die Hand festhalten. Wird Variation aus, die, wenn Person die Befehle gibt, nicht am Ramsitz an die Sechs, und Nach einer Partizipant dabei sind, die wie am solomon Asch Experiment eine Meinung darüber haben. So also, tun Variationen, die Milgram durchgeführt hat, das ist schon ziemlich beeindruckend für den Test. Und die Resultate sind nicht immer die, die Aber Wirklichkeit, was nicht gewusst ist, hat, hat Milgram selber 23 Variationen von seinem Test ausgeführt. Und ursprünglich davon an seinen Studien dokumentiert. Gehen wir mal von der allgemeinen Statistik von den 62,5 Prozent von Leuten die bis 450 Volt gingen. Die Statistik lag ungefähr ungefähr hundertmal über dem, was Psychiatren die Etatüde gelesen und geschätzt hatten. Das war der elektrische Schock von Milgram seine Resultate. So etwas hat Schäfer auch nicht noch vor einem Psychiater oder psychologe vorhat. Out 100 a hundred people placed in this situation, how many do you think would just go right on to the end? If Mr. Mr. Wallace were up there and say Mr. Williams, for some reason or other, said, "Keep going." You're asking me, how many? People people out of a Well, personally, I think, yeah, if you get one or two, you'd be lucky. Well, I'm not sure lucky is is the right <laughs> word. Forty psychiatrists at a leading medical school were also asked to predict the performance of 100 hypothetical subjects. They predicted that only a little more than one-tenth of one percent of the subjects would administer the highest shock on the board. Auf der echter Platz von den Infaktoren leidt Uniform. Oh, Uniform fällt allgemein Gehorsam auf 20% drauf. Uniforme Kleider und die Symbolik sind also ziemlich wichtig für den Gehorsam. Aber wenn in das Labor an das Büro versetzt, da fällt der Gehorsam just nach auf 47,5% drauf. Also nochmal eine kleine Änderung, aber man groß wie Uniform und Kleider. Wenn der Assistent auf den Stromknöpfchen drückt, da geht das ganz am Gegenteil. Von den 20,5% auf 92,5 92,5. Allerdings geht das in Zufall. Umgedreht. Wenn die Hand von der Person, die ihr foltert, selber muss unheilen, da fällt der Gehorsam auf tauschend. Also quasi 30 Prozent drauf. Nach mir fällt der Gehorsam, wenn die Person, die die Befehle gibt, nicht selber im Raum ist, Und zwar auf 20 Also so tief, wie bei der anrufenden Kleider. Eine Interessante ist auch die Kombination mit dem ash effekt Wenn also zwei Personen oder drei einer Personen am Raum sind, die ihrerseits revisieren zu foltern, da fällt der Gehorsam auf remarkabel 10 Prozent auf. 2014, wenn eine Reihe von Forschern in einer Meta-Analyse kausalitätsfroh, nochmal nur 21 Faktoren, aufgefächert, ein Sinn, äh, für das sechs Faktoren normal, einmal um eine Kausalitätshierarchie kommen. Für dich mal so Sinn zu machen, ist ein Resultat von den sechs kausalen Faktoren. Denn Ur selber selbst du am meisten Unterschied. Der Kader vom wo hat den klaren Impact, aber dann noch kein so groß. Sind. Die größten Unterschied machen Proximität von der Person, die Befehler get, von der gefolterten Person, von anderen Personen am Raum, die nicht mitmachen. machen. Und am überraschendsten ist das bestimmt auch die Funktion von der Kleider, der Uniform in diesem Kontext. Und die richtige Uniform für die ganz offensichtlich mehr Succes beim Gehorsam wie ein Joggingkleider. Interessant ist doch, dass die Präsenz von der Person, die Befehle gibt, besser bisschen mehr wichtig ist, wie die Fett, die gefolterte Person selber gegen ihre Willen festzuhalten. Und das sieht doch etwas wie Moral aus, oder über das, was Sigmund Freud den Überisch genannt wird, Moral vom Überisch hat nämlich mehr mit dem Rapport zur Autoritätsperson zu dienen, wie mit der Situation oder mit der Handlung, die moralisch evaluiert wird. Dort muss man eigentlich mehr lang zurückkommen, nicht das hier. Gucken wir uns noch kurz die Resultate von der Metastudie von 2014 an. Wenn also die Milgramm-Situation auf 23 menschliche Kausale Faktoren abfäscht, dann kann man auf folgende Hierarchie der Faktor mehr gewicht ist als Direktivität, also das Autoritätsverhalten vom Instruktor. Was der Befehlshaber sehr streng abfällt, wird seine Chance, gefolgt zu kriegen, groß sein. Das muss ihn sich trauen. Den zweitstärksten Faktor ist ein Ascheffekt. Wenn nur Pooleiter sind, die bei den Befehlern nicht mehr machen, dann ist die bio die autorität geschielt. als kann ich einmal verstehen, wie viel Konsens für Autorität so wichtig ist. Wenn nämlich eine Pluralität und eine Diversität von Meinungen und Kenntnissen und Argumenten gibt, dann ist man gehorsam sehr rüber. Und der dritte Platz steht der Rapport von der Person, die Strauchschläge soll, an der Person, die Befehle hat. Was die zwei sich was sie mit Kollegen aneinander sind, wenn ich so sagen so will, was der Gehorsam mit schwach geht. Also es ist die immens wichtig für die Person, die Befehle hat, Distanz und unerkannt zu bleiben. Et voilà. Das wären noch viele Informationen dabei. Nehmen. Kommen wir die nächste Kurve noch einmal an englisch letzten Kurve kurz auf Bedeutung von dem Milgram-Experiment bis heute zurück, an die jetzt you